Natürlich wäre Verkehr ohne Abgase die beste Lösung. Aber eins ist doch klar. 200 Leute in 100 Autos verpesten die Luft mehr als 200 Leute in einem Bus. Außerdem fahren viele Busse und vor allem alle Bahnen mit Elektromotor. Fahrscheinfrei ist also gut für die Umwelt.